الحمد الحمدلله كنين زيدي زمان موسى لا نمان عارف الراجل لا كابتن محمد صلاح تاهيه ماز تاهيه ماز والسلام عليكم يا حبيبنا زموا اعطوكم على الفيسبوك وعلى انستو جرام لو انت فتبعيني هتلاقي عند حرف الاي دوت ان انا هعمل فيديو النهاردة مع الالمان واشوف رد فعلهم ايه الفيديو عبارة عن ان انا هوريهم الصورة دي كده شايفنا واسألهم على فخر العرب محمد صلاح مين ما مايعرفش محمد صلاح وبعد سؤال ده هسألهم يعرفوا ايه عن مصر يعرفوا ايه عن المصريين لو انت لسه مشتركتش في القناة تلاقي الزرار احمر تحت كده خليه ابيض يا ابو قلبه ابيض وتابع الفيديو الاخر عشان تعرف ايه رد فعل الالمان فيلا بينا ده انا طلع عين يا جماعة عشان حد يقبل يصور معايا في حاجه غلط شكلي وحش في ايه مش عارف يا دي تنزي اين اوجنبليك كوسيت ساين يا gerne äh, uh, sorry, Leider, nein, nein, tut mir leid. Mir jetzt? Können Sie bitte eine Minute warten? Ich habe eine Foto. Ja. Vor uh, einem Berühmte. Kennen Sie ihn? Dieser Mann? Ich glaube, ja. Sie kennen ihn. Nee, tut mir leid, ehrlich gesagt, nicht. Echt? Nee. Okay. von welcher Mannschaft ist er denn? Äh, Liverpool. Von Liverpool? Ja, ich spiele für Liverpool. Okay, nee, tut mir leid, den kenne ich. Echt? Nee, das so. muss er Moussalah, sehr, sehr, sehr. Warum? Schon mal gehört, ja. Echt? Ja, den, den okay. haben wir auf jeden Fall. Nur jetzt konnte okay. er mit jetzt nichts verbinden. Er hatte äh, die beste Fußballspieler. Okay. Englische äh, Liga. Englische Liga. Ja. Aber Sie wissen nicht, äh, für welche Nationalmannschaft spielt dieser Mann? Oder? Äh... Sie wissen nicht, oder? ne? Ich, ich würde mal sagen, England ja. oder so, oder? England? Nein, nicht England. Oh, Sorry. Welche denn? Ich spiele für Ägypten. Macht, ich spiele ähm, Ägypter auch. Du, äh, du bist Ägypter? Ich bin Ägypter. ja. Ah ja, cool. cool. Okay. <lacht> Was brauchen Sie, Bruder? Kennen Sie diesen Mann? Moussala, normal! Mohammed Was kennen Sie nach Moussala? Aus dem Fußball. Aus ich, immer Champions League gucken. Bro, normal kenne ich Moussalah, okay. Digga. Was und denkst und du denn? Bro! Und in welchem Nationalmannschaft die spielt Moussala? Ah, Nationalmannschaft. Oh oh, oh. okay. Ich Marokko! Richtig? Nein, Bruder. Sorry, nein. Nein. Tunesien. nein. Noch einmal, aber dieses ist das dritte Mal. okay. okay. Dieses ist das letzte Mal. No, mit Salah. Äh. EG? Ägypten! Ja, ja, ja! Ägypten! Ich bin der Sieger! <lacht> uh. <lacht> ja, ja. <lacht> ich, ich gebe dir ein Geschenk, Bruder. Ja? Ja. Ah, Welche? Darf ich, Bruder, am YouTube? Äh, Wie viele Abos hast du? Sehr wenig, Bruder. Und was wissen Sie nach Ägypten? In Ägypten gibt es Pyramiden. Ja! Zum Beispiel... Wallah, Wallah, Wallah, walla, ich gebe dir andere. ich gebe dir <lacht> Bruder, du, du, du verdienst, Bruder. Danke, ja. danke. Und in den Pyramiden hatten die sogar Strom. Ja. Okay, Bruder, danke schön. Vielen Dank. Danke, danke gerne. Schön. Ah, oh, Mohamed Salah! <laughs> <laughs> you, everybody knows Mohamed Salah, yeah. huh? Yeah. <laughs> okay. Which club do you support? I love Borussia Dortmund. But Bruce for, for Mohamed Salah, I support Manchester United. <laughs> okay. <laughs> For which uh, national team play Muhammad Salah? National Egypt. team. What do you know about Egypt? A Muslim country, beautiful country. Yes, as far brother. as I know, there are pyramids and uh, all the stuff. Yes, brother, you deserve, a brother. A uh, small gift from me from Egypt to you. Abu, Abu. Asiyam. Okay, brother. Thank you so much for your You're time. You're strongly welcome. Uh, Syria, huh? I live from Egypt. We are from country. من ده ده محمد صلاح <تصفيق> عارف الراجل ده <له؟ تصفيق> كابتن محمد صلاح <تصفيق> حضرتك بتلعب كوره بس بتشجع مين طيب الدوري الانجليزي عشان صلاح قول بس مش عشان انا لا عشان, مش عشان صلاح. يعني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انا قصدي يعني مش عشان السؤال عشان انا محمد صلاح اوكي اكتر مثلا هو خد احسن لعب في في فين في في الليجا الليجا الانجليزيه وفي افريقيا طبعا عمرك رحت مصر ها لا رحت رحت مصر انا فلسطيني سبع عايش بسوريا رحت فين في مصر طيب رحت الجيزة رحت <تصفيق> الأهرامات يعني نعم لازم الفراعات ع... بس أكتر حاجة عجبك في مصر إيه الكشري الكشري <تصفيق> الكشري صح؟ <آه. تصفيق> والله العظيم بدور على كشري هنا في حوالينا مش لقي احنا عندنا كأنا مش ساكن هنا ساكن في حتة تانية بس مفيش كشري خارص يتكلم أنا... <تصفيق> مصري حتة <تصفيق> تانية حتة تانية <تصفيق> لقدراتي <تصفيق> ما قلتش اسم حذرك إيه والله شكرك على وقتك جدا والله حبيبي. الله <تصفيق> يخليك رب بجد ربنا مع كل واحد سوري خرج من بلده مخصوب وتشرد تحية كبيرة الفلسطينيين والسوريين والعرائيين لا خضوا من كل لا من زيدي Natürlich. Mosalla, Mohammed, Und was wissen Sie nach Ägypten? Pyramiden. Pharao. Tunecht Aum. Tut an Ja, tut an Ha'amun. ist mein Opa. Tut an Ha'amun. ist mein Opa. Echt? Wallah. ist mein Opa. Aber sind Sie nach Ägypten geflogen einmal? Ich will. Wo wollen Sie? Pyramiden Können Sie nur ein kleines Wort auf Arabisch sagen? Helan Musahle. Oh, Alala. Oh, Sagen Sie nur. Tahiyamas bedeutet Long Life for Egypt, oder? Danke <lacht> <lacht> Dankeschön, Bruder. Ein kleines Geschenk. <lacht> Dankeschön. <Bruder. lacht> Bitte schön, Bruder. Okay, Alle okay, <lacht> also, Leute ihr kennt ihn. Ha? Ja, salak hat jeder. Ja. Wir <lacht> wissen das. Mit Fußball kannst du uns hier nicht eigentlich. Was kennen Sie noch Ägypten? Denn was wissen Sie? Hauptstadt. Richtig. Und? Pyramiden. Ja, Pyramiden auch. Fah Fah und was noch? V.a. Richtig ja. Ja. Können Sie nur ein arabisches Wort sagen? Hamdullah <lacht> Oh, inshallah. Wallah, ich bin aufgeschreckt. Habibi, Hayati, Kifai. Okay, Bruder, vielen Dank für Ihre Zeit. Lass uns mal gucken bei YouTube. Abo, assey. Vielen Dank für Ihre Zeit, Bruder, danke schön. Schau, welche Nationalmannschaft spielt Mombas? Ich glaube, das ist sehr leicht. Äh, Frage. Ja, richtig. Was kennen Sie über Ägypten? Also, Pyramiden. Richtig. Pyramiden, Dinos. Was noch? Skorpione. Skorpione? <lacht> ja, das ist das. das, das. Was ist die Hauptstadt von Ägypten? Das weiß ich nicht. Echt? Ja. Okay, Kairo. Ja. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Bruder. Ja. Schönen Tag. Was brauchen Sie, Bruder? Also, ich hätte ein Anliegen an komplett Deutschland, vor allem Angela, Angela Merkel gegen. Bitte helfen Sie, Obdachlose. Mir Obdachlose, mir sind. Ja Bruder, okay. ganz am Boden, wir haben gar nichts, wenn wir nach Essen fragen, kriegen wir die dumme Antwort. Aber, aber, aber Bruder, Sie, Sie müssen auch arbeiten, Sie müssen arbeiten. Ich danach. suche mir Arbeit, ich bin auf der Straße, ich, ich weiß, schreibe Sorry for that Bruder, sorry for that. Ich, ich schreibe mir Bewerb. Sorry for that, aber ich habe ein Geschenk für Sie Bruder. Wie ist es für Sie Bruder. Dankeschön. Ich weiß, das ist ein sehr kleines Geschenk, Dankeschön. sehr klein. aber ich, ich möchte nur sagen, was hey, ich fühle mit hey. dir. الرجل ده ما فلوس لان زي ما انتم شايفين يعني هو خمرجي اصلا فانا بشهد دي الواحد فلوس يروح يجيب خمرة ويحس ربنا على الفلوس اللي انا اديها له على الرغم ان هو صعب عليا والله بس تعمل لي كده هنا على فكره مستعرفكم على احمد احمد هو النهارده سعيدني كتير يا جماعه في عمل الفيديو احمد من سوريا يا جماعه تحيه لاهل سوريا كلهم الكرام بس كده يا حبيبنا يا رب يكون البساطه في الفيديو ان شاء الله لو انت بتحب مو صلاح زي ريت تقول لي تحت في تعليق بتحبه ليه وقل لي كده عن تجربة ليك حصلت مع حد مش مصري وقال لك ايه عن مصر هعمل جزء جزئتين ان شاء الله معاهم باسئلة انت ممكن تقول لي تحت في تعليق اسألها لهم وعوزين نوصل الفيديو ده لألف لايك في أقل وقت ان شاء الله عشان لو انت عملت اعجاب للفيديو في هنتشر اكتر واكتر بعد وحشونا يا السلام عليكم ورحمة الله